Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Teil 2 von Chinas Langem Marsch ins All. Viel Spaß! Wir haben letzte Woche aufgehört, als es gerade spannend wurde. Wiederlanden von Raketenstufen wie bei SpaceX, riesige Raketen für Mond und Mars und Konzepte, die dem Starship ähneln. Wenn du es noch nicht gesehen hast, letzte Woche ging es um die erste Generation chinesischer Trägerraketen Langer Marsch 1 bis 4. Und da muss ich direkt einen Hinweis geben, die britische Black Arrow Rakete war nicht die erste in Europa entwickelte Rakete, die einen Orbit erreicht hat. Der Ruhm gebührt nämlich der französischen Diamant-Rakete. Der gelang es nämlich schon 1965 den Satelliten Asterix zu starten. Aber zurück nach Fernost, heute wollen wir uns ja die nächste Generation an langen Marschraketen ansehen. Ich stelle dir im Schnelldurchgang die Langer Marsch 5 bis 8 vor. Wir schauen uns das Konzept vom Widerlanden der ersten Stufe von Langer Marsch 8 an und wie es sich zur Falcon 9 von SpaceX unterscheidet. Und wie die Langer Marsch 9 aussehen soll, mit der die chinesische Raumfahrt bemenscht zu Mond und Mars möchte. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter ins Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Naja, und jetzt samstags neuerdings immer die News. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal durch eine youtube kanalmitgliedschaft oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Ich hatte es in der letzten Episode schon beschrieben. Mit den Raketen ab Langer Marsch 5 ist man mit einer ganzen Familie an Raketen auf das nächste Level gesprungen. Während bei der ersten Generation nur die Oberstufe der Langmarsch 3 Kryogen war, sind Langer Marsch 5 bis 8 und definitiv auch die Langer 9, wie auch immer sie denn aussehen mag letztendlich, Kreogen. Die zweite Generation langer Marschraketen von 5 bis 8 wurden alle etwa zur gleichen Zeit entwickelt und teilen sich so diverse Komponenten. So sind die Seitenbooster der Langmarsch 5, abgewandelte Zentralstufen der Langmarsch 7 und 8. Sie haben den gleichen Durchmesser und das YF-100-Triebwerk, welches in allen Langmarsch 5 bis 8 Verwendung findet. Das YF-100 mit etwa 120 Tonnen Schub und einem spezifischen Impuls von 300 Sekunden auf Meereshöhe und 335 Sekunden in Vakuum ist zu Recht das Zugwert dieser neuen Raketengeneration, da es mit diesen Effizienzwerten schon nah an den russischen Vorbildern ist. Diese Werte sind sogar deutlich besser als die des Merlins, da die Chinesen hier die gestufte Verbrennung einsetzen. Aber auf weitere Details der chinesischen Raketen gehen wir nochmal in einem extra Video ein, das ich dann mit Eneas zusammen mache. Auch die Langermarsch 9 sollte ursprünglich auf diesen Komponenten aufbauen, aber wurde jetzt komplett überarbeitet. Meiner Meinung nach ist das auf die Fortschritte im Starship-Programm von SpaceX zurückzuführen, aber dazu später mehr. Nicht nur erlaubt diese Modularisierung vermutlich die insgesamt aufgewendete Entwicklungszeit zu verkürzen, sondern hat auch Vorteile in der Produktion. Ich habe leider keine genauen Zahlen, aber laut The Strategist sollen in den letzten Jahren durch verbesserte Fertigungsmethoden und hohe Stückzahlen der Preis für die Langermarsch 3B von 70 Millionen Dollar auf 50 Millionen Dollar gedrückt worden sein. So soll die Langermarsch 3B zum Beispiel als Wegwerfrakete konkurrenzfähig zu den 62 Millionen Dollar, die SpaceX für eine Reusable Falcon 9 Start veranschlagt, angeboten werden können. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass langer Marsch 3B zwar 20% weniger kostet, allerdings auch 27% weniger Nutzlast in einen Erdner an Orbit bringen kann. The Strategist sagt aber auch, dass die eigentlichen Kosten für SpaceX durch die Wiederverwendung mit 28 Millionen Dollar aber noch deutlich tiefer wären. Vermutlich gibt es für SpaceX derzeit einfach keinen Grund, ihre Raketen günstiger anzubieten. Und da nimmt man dann die über 50% Gewinn pro Start gerne mit. Aber ich schweife schon wieder ab. Aber zurück zu der neuen Generation an langer Marsch Raketen. Fangen wir vielleicht vorne an. Langer Marsch 5. Als 5B-Version hat sie übrigens dieses Jahr das Hauptmodul der neuen chinesischen Raumstation gestartet. Riesengerät mit einer Nutzlastkapazität von 25 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit. Zum Vergleich, Ariane 5 schafft etwa 20 Tonnen in einen Leo. Die Falcon 9 weggeworfen knapp 23 Tonnen. Im Gegensatz zur Ariane 5 und zur Falcon 9 braucht die Langer Marsch 5B dafür aber nur 1,5 Stufen. 1,5 Stufen heißt, dass die Booster und Hauptstufe gleichzeitig starten. Unterwegs werden dann die Booster abgeworfen und das zentrale Hauptstufentriebwerk schiebt dann die Nutzlast zusammen mit der ersten Stufe in einen niedrigen Erdorbit. Wenn man nun allerdings die beiden Trägersysteme vergleicht, könnte man auf die Idee kommen, dass auch Ariane 5 als anderthalb Stufe verwendet werden könnte. Macht das Sinn? erst hat man grob die Zahlen kombiniert und kommt zu dem Schluss, ja, die beiden Kernstufen sind sehr ähnlich, insbesondere wenn man die Triebwerke vergleicht. Die Booster hingegen weichen stark ab. So ist ein einzelner Booster der Langmarsch 5b etwa halb so stark wie ein SAB der Ariane 5, bringt aber deutlich mehr spezifischen Impuls mit. So sind die Delta-Vs bei jeweils rund 25 Tonnen Nutzlast sehr ähnlich. Zwar schieben die Ariane Booster mit mehr Schubgewichtsverhältnis, also SGV, allerdings sind sie auch viel früher fertig, weswegen hier die Ariane vermutlich die Nutzlast etwas reduzieren müsste, um auf einen gleichen Delta-V-Wert zu kommen. Bei 22,5 Tonnen Nutzlast für die Ariane 5 wäre etwa ein Break-Even-Point erreicht. Haken an der Sache, da die Langer 5 nicht darauf ausgelegt ist, sich zu drehen und durch ein gezieltes Manöver ihren Orbit wieder abzusenken tritt die Riesenhauptstufe nach einigen Wochen unkontrolliert in die Atmosphäre ein und stürzt auf die Erde zurück. Vermutlich auch ein Grund, warum die Ariane 5 in dieser Konfiguration als anderthalb Stufe nie geflogen ist. Neben dem Aspekt wahrscheinlich, dass sie eigentlich nie nutzt, dass an einen sehr niedrigen Erdorbit fliegt. Die zentrale erste Stufe der Langmarsch 5 erinnert dabei etwas an die Zentralstufe der Ariane 5, denn auch die läuft mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff in einem offenen Gasgeneratorzyklus. Wobei das kennen der Ariane 5 fast doppelt so viel Schub hat, wie das YF-77 der Langmarsch 5. Die Langmarsch 5 mit ihren Varianten ist auch die einzige chinesische Rakete aktuell mit einem Hauptdurchmesser von 5 Metern. Sonst haben alle Langmarsch 2 bis 8 einen Hauptdurchmesser von 3,35 m. Auf diesem Standarddurchmesser von 3,35 m basieren dafür dann die Booster der Langmarsch 5. Das längen verhältnis gerade der Hauptstufe, die sich erst ab der Nutzlastverkleidung verjüngt, gibt der Langmarsch 5 äußerlich schon etwas Ähnlichkeit zur Ariane 5, wie ich finde. Bis auf die Booster der Langmarsch 5 haben alle anderen Booster von Langmarsch 2 bis 8 einen Durchmesser von 2,25 Meter. Dieser Durchmesser entspricht aber übrigens dem Hauptdurchmesser der Langmarsch 1. Modularisierung, da haben wir sie wieder. Zurück zur Langmarsch 5. Die Booster der Langmarsch 5 werden jeweils von 2YF100 angetrieben. Ein Triebwerk, das uns in der zweiten Generation von Langmarsch öfter begegnet und das, wie gesagt, mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff läuft. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, gerade bei der zweiten Generation an Langmarsch-Raketen setzt die chinesische Raumfahrt sehr auf Modularisierung. So ist zum Beispiel die Langermarsch 6 ein Kleinträger, der auf einem verkürzten Booster der Langmarsch 7 und 8 basiert, daher auch der Durchmesser von 3,35 m. Die zweite und dritte Stufe jedoch haben nur einen Durchmesser von 2,25 m. Das Triebwerk der ersten Stufe ist übrigens wieder das YF-100. Von FACT, da ein einzelnes zentrales Triebwerk keine Rollkontrolle um die Raketenlängsachse ermöglicht, hat das YF-100 in der Langmarsch 6 zwei Steuerdüsen. Die nutzen Gas aus der Vorverbrennung des Triebwerks. Einfach gelöst, aber kostet natürlich Leistung und Effizienz. In der zweiten Stufe finden wir das YF-150, welches zusammen mit dem YF-100 auch als gestufte Verbrennung entwickelt wurde. Mit etwa 14 Tonnen Schub und damit ein Zehntel des YF-100 ist es aber sehr viel kleiner oder der sehr viel kleinere Bruder. Die dritte Stufe ist eine kleine Besonderheit, da diese mit ihren vier YF-85 Triebwerken RP-1 und D-Stickstoff Tetroxid als Oxidator verbrennt. Dieser Träger ist von seinen Fähigkeiten am ehesten mit der europäischen Vega vergleichbar. Die Langer Marsch 6 ist aber etwas kleiner und hat etwas weniger Nutzlast, aber mit anderthalb Tonnen in den Leo spielt sie etwa in der ähnlichen Liga wie die Vega Rakete. Kommen wir zu Langen Marsch 7. Wie auch schon bei anderen Raketen der Langer Marsch Reihe tauchen hier wieder bekannte Daten für die Abmessungen auf. Die Hauptstufe hat mit 3,35 Meter einen Standarddurchmesser und die Booster bringen es auf 2,25 Meter. Also eigentlich wie eine Langer Marsch 3b, oder? Ja, fast, wenn nicht die Booster auf fast doppelte Länge angewachsen wären. Aber auch bei den Triebwerken finden wir die zweite Generation des chinesischen Raumfahrtprogramms wieder. Das YF-100 ist in jedem Booster einmal verbaut und in der Hauptstufe zweimal. Dabei ist es in den Boostern um eine Achse schwenkbar und die beiden in der Hauptstufe um zwei Achsen. Aber auch in der zweiten Stufe finden wir ein bekanntes Triebwerk wieder, das YF-115. Da im Gegensatz zur Langmarsch 6 die zweite Stufe den 3,35 Meter Durchmesser fortführt, sind hier jedoch vier Stück von diesem Triebwerk möglich. Während die Langmarsch 7 eine dritte Stufe verwendet, die noch aus der Zeit der Langmarsch 2b stammt und mit D-Stickstoff Tetroxid und Unium H-Hypergol angetrieben wird, hat man bei der Langmarsch 7a auf eine Wasserstoff-Sauerstoff-Oberstufe mit zwei YF75-Triebwerken gewechselt. Und um meine These mit der Modularisierung zu stützen, diese Zentralstufe der Langmarsch 7 und 8 findet ja wie gesagt als Booster-Verwendung in der Langmarsch 5. Die Lange Marsch 7 sollte ursprünglich mal die Langermarsch 2S ersetzen und die neue Basis für die chinesische, bemannte Raumfahrt in den niedrigen Erdorbit werden. Aktuell wird sie dafür eingesetzt, die chinesische Raumstation mit Fracht zu versorgen, da sie mehr Nutzlast befördern kann als die 2S. Die Lange Marsch 8 ist sehr ähnlich zur Lange Marsch 7. Kernstufe und Booster sind ansatzweise gleich, wobei die Lange Marsch 8 nur zwei oder sogar gar keine Booster bekommen soll. Außerdem wurde die zweite Stufe eingespart und dafür die dritte Stufe der Langmarsch 7A gestreckt. Und als zweite Stufe der Langmarsch 8 genutzt. Gerade erst Ende 2020 ist die Langmarsch 8 zum ersten Mal gestartet und ist damit die neueste Einsatzbreite Langmarsch. Mit der Langmarsch 8 sollen nach und nach die Kosten für Raketenstarts gedrückt werden. Zum einen durch bessere Abläufe wie schnellere Startfolgen und günstigere Fertigung. Zum anderen, weil man die erste Stufe wiederverwenden möchte. Dazu wird die Langermarsch 8 Landebeine und Gridfins erhalten. Konzepte, die man meiner Meinung nach direkt von SpaceX übernommen hat. Und wenn man sich dann Bilder von Landebeinen anschaut, das lasse ich mal so stehen. Was mir jetzt aufgefallen ist, als ich mir die Daten der Langmarsch 8 genauer angesehen habe, die Langmarsch 8 ist bei einer Landung mit dem YF100 ziemlich stark motorisiert. Zum Vergleich mal auf die Falcon 9 Booster geschaut. Ein Falcon 9 Booster wiegt leer grob 22 Tonnen. Noch etwas Resttreibstoff dazu, da sind wir vermutlich dann locker bei 25 Tonnen. Ein einziges Merlin hat auf Meereshöhe etwa 90 Tonnen Schub. Heruntergeregelt auf 60% wären das etwa 54 Tonnen Schub. Nehmen wir mal 50 Tonnen, das lässt sich im Kopf gut rechnen, dann haben wir ein Schubgewichtsverhältnis von 2. Das heißt, selbst bei einer Falcon 9 muss das Triebwerk sofort nach dem Aufsetzen abgestellt werden, sonst fliegt der Booster wieder weg. Bei der Langmarsch 8 sind es in einer Quelle, die ich online finden konnte, 40 Tonnen für die erste Stufe. Geplant sind für das YF100 eine Herunterregelbarkeit von 65%. Das wären dann etwa 120 Tonnen. Also ein Schubgewichtsverhältnis von 3 zu 1. Das heißt, der Landing-Burn muss dann noch deutlich knackiger ausfallen als bei der Falcon 9. Bestimmt ein lösbares Problem, aber erklärt vielleicht, warum man die Seitenbooster gleich mitlandet. Ohne wäre die Rakete nämlich ja sonst noch viel leichter und das Triebwerk vermutlich völlig overpowered. Aber das sind Annahmen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich keine Raumfahrtfirma besitze und noch keine einzige Rakete erfolgreich gestartet habe, geschweige denn gelandet. In einem chinesischen Paper, das ich durch den Übersetzer gejagt habe, stand auch, dass 70% der Raketenkosten der Langmarsch 8 auf erste Stufe Plus Booster entfällt. Und laut diesem chinesischen Paper macht die Wiederverwendung bei der Langmarsch 8 auch erst wirklich monetär Sinn, wenn man die Booster auch wiederverwenden kann. Auch wenn das Land mit den Seitenboostern etwas anders ist, meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich, an wessen Technologie man sich da orientiert. Wobei man ja auch sagen muss, man wäre ja auch dumm, wenn man etwas prinzipiell ablehnen würde, was offensichtlich funktioniert. Außerdem sind die Chinesen offenbar nicht sicher, ob sich das Wiederverwenden für sie lohnt. Aber entgegen der etablierten Industrie in Europa und in den USA probiert man es jetzt mal selbst aus. So soll man sich in China direkt 2015, nachdem der erste Falcon 9 Booster erfolgreich gelandet ist, dazu entschieden haben, diese Fähigkeiten auch zu erlangen. So sollen erste Landeversuche Anfang 2022 stattfinden. Zur Verfügung stehen sollen diese Fähigkeiten dann ab 2025. Zum Vergleich, die ESA hat im Dezember 2020 einen Vertrag mit Ariane Spass für einen Technologiedemonstrator Themis beschlossen. Demonstrator. Was sollen die denn demonstrieren? Die Technologie funktioniert ja offensichtlich seit Jahren. Naja, und Themis wird keine Orbitalrakete, sondern als Einstufer eher ja, so eine Art New Shepard auf EU-Subventionen. Geplant ist dann ab 2030 eventuell die Ariane Next mit Widerlandefähigkeiten auszustatten. Ich will da jetzt nicht zu schwarz malen, aber zum Vergleich, die Lange Marsch 8 ist dieses Jahr ja im Frühjahr 2021 zum ersten Mal erfolgreich geflogen und soll Fähigkeiten, die zur Wiederlandung benötigt werden, dieses und nächstes Jahr erproben. Wie realistisch das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähnlich zu SpaceX, während der Missionen zu versuchen, den Booster wiederzulanden, klingt für mich nach einer ziemlich guten Idee. Das heißt, eine Rakete, die eh schon bezahlt ist, wird so lange verbessert, bis es mit der Landung eben klappt. Das klingt jetzt vermutlich leichter als es ist, aber versuchen und aus Fehlern lernen ordne ich persönlich höher ein als das Verfassen von Machbarkeitsstudien und das Überlegen im Elfenbeinturm, warum Hummeln nicht fliegen können. Aber mal unabhängig von China und nochmal im Zeithorizont, man plant jetzt bei den ESA-Arbeitsherden der Ariane vielleicht 2030 da zu sein, wo SpaceX 2015 war. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Uh, apropos Zeithorizont. Wie SpaceNews.com berichtet hat, plant die CASC ab 2035 vollständige Wiederverwendung für alle seine Trägerraketen. Schon wieder so ein Ziel, das ziemlich ähnlich zu SpaceX anmutet. Zumindest kann ich mich an sonst niemanden erinnern, der von vollständiger Wiederverwendung überhaupt spricht. Dass China SpaceX wohl von Anfang an beobachtet hat, während man in der etablierten Raumfahrt in Europa und USA noch laut über SpaceX gelacht hat, beschreibt Eric Berger in seinem Buch Lift-Off. Schon zu Falcon 1 Zeiten sollen Spionageboote die Starts von SpaceX im Pazifik überwacht haben. Lift-Off von Eric Berger, tolles Buch, verlinke ich dir unter dem Video. Und auch bei der Ultraschwerlastrakete Langermarsch 9, deren Konzept eigentlich noch auf den 5-Jahres-Plan von Langermarsch 5 und 9 zurückgeht, scheint man auf ein Starship-Design umzuschwenken. Das ursprüngliche Design sah vor, aus der Zentralstufe der Langmarsch 5 je vier Booster zu bauen, die eine deutlich größere Langmarsch 9 Zentralstufe von etwa 9 Metern Durchmesser beim Starten unterstützen sollten. Diese Rakete sollte das Rückgrat der chinesischen Pläne für bemenschte Missionen zum Mond und darüber hinaus werden. Und obwohl die Finanzierung dieser Rakete beschlossen ist, hat man dieses Raketendesign nun komplett geändert. Während das vorherige Design mit 11, also auf die Planung 2011 zurückgeht, heißt das aktuelle. Langer Marsch 9 Design 21, was für das Jahr 2021 steht. Im aktuellen Design soll es keine Booster geben, sondern eine deutlich breitere erste Stufe mit einer zweiten Stufe im gleichen Durchmesser von 10,60 Meter. Mit einer Verjüngung ab der dritten Stufe auf 7,50 Meter. Insgesamt ist von einer 108 Meter großen Rakete die Rede, mit einer Leo-Kapazität von 150 Tonnen, bei einem Gesamtgewicht von 4122 Tonnen. Zum Vergleich, die Mondrakete Saturn V hatte keine 3000 Tonnen Gesamtgewicht. Die erste Stufe soll über 16 YF-135-Triebwerke verfügen. Auch bei der Langmarsch 9 will man offenbar mittelfristig eine mindestens teilweise Wiederverwendung anstreben. Das bedeutet vermutlich die erste Stufe propulsiv zu landen und danach wiederzuverwenden. Da das Konzept für die Langermarsch 9 jetzt so gravierend geändert wurde, hat man offenbar einen neuen Träger auf Basis der Langmarsch 5 geplant. Die Langermarsch 5DY erinnert eher an eine Falcon Heavy oder eine Delta 4 Heavy und wird sich mit der Langmarsch 5 den Hauptdurchmesser teilen und diesen dann auch für die beiden seitlichen Booster verwenden. Diese Mondrakete mit 3x5 Meter Durchmesser soll vermutlich die Lücke schließen, die durch die großen Konzeptänderungen der Langmarsch 9 entstehen werden. Also eine chinesische Mondlandung noch in diesem Jahrzehnt ermöglichen, wofür ursprünglich die Langermarsch 9 vorgesehen war. Da die Nutzlastkapazität dieser Langmarsch 5DY nicht für direkte Mondlandung ausreicht, sollen sich zwei getrennt voneinander gestartete Raumschiffe im Mondorbit treffen, die Taikonauten in die Mondlandefähre umsteigen und dann für nur wenige Stunden auf der Mondoberfläche landen. Die Taikonauten würden dann zurück im Mondorbit wieder in die Raumkapsel umsteigen und dann zurück zur Erde fliegen. Das sind noch Konzepte und nichts davon ist offiziell beschlossen. Da das chinesische Raumfahrtprogramm jedoch entgegen des amerikanischen komplett im Verborgenen agieren kann, zumindest wenn es das will, sollten wir uns vielleicht nicht wundern, wenn es plötzlich heißt, hm, das hier ist übrigens die Rakete, mit der wir Nächstes Jahr zum Mond fliegen. Vermutlich so kurzfristig, dass selbst wenn der amerikanische Senat die NASA plötzlich mit Geld zuwirft, eine amerikanische Artemis-Landung nicht vorgezogen werden kann. Aber das sind nur Spekulationen. Was denkst denn du? Ist das realistisch? Schreib mir gerne unter dem Video. Und auch die neuesten Entwicklungen bei SpaceX schaut man sich in Fernost wohl ganz genau an. Es gibt sogar Renderings, die auch optisch nahezu identisch Starships und das Point-to-Point-Konzept von SpaceX aus dem Jahre 2017 zeigen. Und wie gesagt, man hat in China einen Fahrplan veröffentlicht, der vorsieht, dass ab 2035 alle Raketen wiederverwendbar sind. Wie groß die Ambitionen der chinesischen Raumfahrt sind, kann man an folgenden Projekten erahnen, an denen in China aktuell geforscht wird bzw. deren Umsetzung untersucht wird. Seit Januar 2021 wird an einer konkreten Umsetzung für eine bemannte Erkundung des Mondes gearbeitet. Ein Projekt, das laut Twitter-Post zusammen mit der russischen Roskosmos angegangen werden soll. Aber auch am Mars ist man mittlerweile in China interessiert. Die Europäer wollen 2022 das erste Mal erfolgreich auf dem Mars landen. Die Chinesen sind bekanntlich schon seit diesem Jahr dort. Eine Probenrückführmission ist in China ab 2029 geplant. Also NASA und ESA, da bitte schnellstmöglich die Sample Return Mission für Percy klarmachen. Wäre super ärgerlich, wenn China euch dann noch auf den letzten Metern die Butter vom Brot nimmt. In dieser ersten Marserkundungsphase wurde von weiteren Meilensteinen wie der Auswahl und der Untersuchung von geeigneten Orten für eine Marsbasis und der Aufbau eines Systems zur Nutzung von örtlichen Ressourcen gesprochen. In einer zweiten Phase ist dann schon von bemannten Missionen zum Mars die Rede, genauer von ersten bemannten Mars-Umkreisungen, Untersuchung aus dem Marsorbit und schließlich bemannte Marslandung und Aufbau einer Marsbasis. Die dritte Phase klingt dann fast so wie von einer SpaceX-Webseite abgeschrieben. Regelmäßige Flüge mit einer Flotte von Raumschiffen und Überführung des Mars in das Wirtschaftssystem Erde-Mars. Und wem das noch nicht genug Sci-Fi ist, es wird auch Geld für Forschungsprojekte zur Machbarkeit von riesigen Raumstationen von bis zu einem Kilometer Größe ausgegeben. Zum Vergleich, die ISS als teuerstes Bauwerk aller Zeiten hat gerade mal einen maximalen Durchmesser von 109 Metern. Das sind alles ziemlich abgefahrene Projekte und nichts, was in der nächsten Zeit realistisch ist. Aber allen diesen Projekten ist gemeint, dass sie große Raketen mit extremen Nutzlastkapazitäten oder eine Flotte von kleinen Raketen mit schnellen Startfähigkeiten benötigen. Und an beidem arbeitet man in China offensichtlich sehr intensiv. Ich glaube, man konnte in dieser Doppelfolge über die chinesische Langer Marsch Trägerraketenfamilie ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo die chinesische Raumfahrt steht und wo sie hin will. Bei der institutionellen europäischen Raumfahrt, glaube ich, wissen wir auch ganz gut, wo wir stehen. Wo die europäische Raumfahrt hin will, ist mir nicht so ganz klar. Und auch wenn wir in Europa hervorragende Grundlagenforschung und Erkundungsmissionen machen, da muss man auch sagen, dass China mit Mond und Mars sehr eindrücklich seine Fähigkeiten bewiesen hat. Und dass wir in Europa ja noch nicht mal angefangen haben, bemannte Raumfahrt zu betreiben, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Und ja, das liegt auch am Geld. Aber wenn man das Budget von ESA, DLR und französischer CNES zusammennimmt, entspricht das dem Budget der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA. Und ja, das ist in China und da kann man mit weniger Geld mehr machen. Und ja, vielleicht sind die Zahlen geschönt, aber das kann doch kein Grund sein, sich darauf auszuwohnen. Also nur am Geld kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Wie wäre es denn, wenn man einen ESA-Haushalt aufstellt und sagt, Jo Josef, für jeden Euro, den ihr einspart, bekommt ihr einen weiteren Euro-Budget dazu. Das kann man ja deckeln. Das sind dann ja schon zwei Euro, die man mehr zur Verfügung hat. Gut. Das ist so ein Schlauberger Vorschlag und ich bin mir sicher, dass das alles viel viel komplizierter ist. Aber ihr versteht glaube ich, was ich meine. Vielleicht liege ich ja mit meinen Einschätzungen auch komplett daneben. Grund ist natürlich, ich schaue schon ein bisschen neidisch in die USA, wo Millionen von Menschen der NASA und SpaceX zujubeln und frage mich, warum wir in Europa so wenig jubeln. Keine Angst, hier auf dem Kanal soll gejubelt werden. Über Raumfahrt. Über das, was der Mensch in der Raumfahrt erreicht hat und wohin die Menschen hoffentlich noch kommen. Vielen Dank an Dennis, der mir bei dem ganzen Thema Langer Marsch geholfen hat und an Ineas, der sich die Triebwerke angeguckt hat. Ganz großes Dankeschön geht natürlich an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Ja, und jetzt neuerdings samstags die News. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.